Hallo liebe Leute, ich bin heute in meinem Atelier und alles was ihr auf dem Tisch seht, das ist so eine kleine Vorbereitung für die Pudding und das Wichtigste was wir brauchen, Handschuhe, sonst wird das alles nicht so ganz. Ich bin Alvina Boaz, freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute mache ich mit Marcel, Hallo Marcel. Hallo. Ein Pudding Video, er ist wirklich... Anfänger. Er hat noch nie ein Pudding Bild. Nee, ich habe noch nie im Puring-Bank gemacht, bin aber derjenige, der die ganze Zeit die Videos hochstellt. Genau, der ist sozusagen technisch sehr begabt und künstlerisch aus, aber so die Puring hatte noch nicht ausprobiert. Und dann hatten wir eine Idee, dass wir ein gemeinsames Video drehen und euch zeigen, was man alles braucht. Und äh, dann kann Marcel mir Fragen stellen, ob die Farbe dick genug, dünn genug und so weiter und ich beantworte das. Wie ihr auf dem Tisch seht, das ist so ein Bild als ich. Ich habe mehrere Experimente gemacht und wie ihr seht, dieses Bild hat schöne Farben, genau solche Farben werde ich heute benutzen, aber das ist totale fusch, sozusagen, man kann sagen schön, aber wenn ich ein bisschen nah, das zeige, dann seht ihr, dass es hier die Risse sind entstanden, die Zellen sind nicht so perfekt und das ist halt, ich habe so mit Pudding angefangen, dank einer Schulin von mir, wo sie gesagt hat, Albina, macht bitte die richtige Rezeptur, die funktioniert. Weil man kann leider, wenn man viele Videos anguckt und fragt, können Sie mir bitte genaue Rezeptur sagen, dann sagen die Leute, da müssen Sie 100 Mal experimentieren, da kommt was. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache eine Rezeptur, die beim ersten Mal bei jedem funktioniert. Und genau das wollte ich heute euch vorzeigen. Ich bin gespannt auf Ergebnis, Marcel, du? Ich auch, total, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. äh, für, äh, für sozusagen, ich habe das jetzt auf diesem Tisch gestellt, wir werden große Becher gebrauchen, kleine Becher gebrauchen, wir werden mit Silikonöl arbeiten, die alle Materialien sozusagen findet ihr in Beschreibung von Video. Wir werden Holzstäbchen gebrauchen, Tisch mit einer volle bedecken. ihr seht, ich habe das schon ein bisschen gemacht. Marcel macht ein großes Bild, 30x30, ich mache ein kleines und hier habe ich das für mich zum Beispiel, das ist auch für viele interessant, wie viel Puring, das ist ein Liter, braucht man für ein Bild und hier seht ihr, ich habe das für mich immer Markierungen gemacht, wie viel Puring brauche ich für ein Bild? Und komischerweise mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist von der Farben abhängig. Wichtig ist bei Puring, dass wir immer die gleiche Konsistenz von Farben haben. Und ich nehme kein Wasser, ich nehme immer Tiefgrün. Und jetzt kommen ganz viele Fragen, Kommentare unter meinem Video, wieso äh, Tiefgrün und nicht Wasser? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn wir Wasser nehmen, wenn wir zu viel Wasser nehmen, dann entsteht diese Krakele, diese Rissbildung. Und das ist noch ein halbes zu sagen, Problemchen, was wir haben. Die Farbe, sozusagen, wenn wir Wasser nehmen, kommt in Verbindung mit Farbe und wenn es trocknet, das dunkelt stark nach. Und deswegen, wenn wir Tiefgründ nehmen, haben wir gleichzeitig zwei Herausforderungen gelöst. Ich arbeite mit Lukasfarben und bei Puring ist ganz wichtig, dass... Die Farben haben immer, schaut mal dieses Symbol, das heißt, das ist halbdeckende Farbe. Ja? Und wir nehmen diese Farbe, das ist auch halbdeckend. Es gibt die Farben, und das nennt man in Puring, halbdeckende Farben sind ein bisschen leichter als deckende und schwerer als transparente. Ja? In normalen Codes sagen wir transparent und deckend, in Puring sagt man leicht. Dieses Symbol, schwer, komplett schwarz. Und da gucke ich bei schwarz, das ist auch, bei manchen Firmen machen sie das nicht. Das ist leider so, bei Gerstecker sehe ich, dass das hier kein Symbol ist. Aber ich kann euch sagen, schwarz ist immer deckend. Bei weiß gibt es transparent und deckend. Und hier sehen wir dieses Symbol deckend, das heißt, weiße Farbe wird ein bisschen mehr Puring brauchen, als zum Beispiel diese Farbe, wo das halbdeckend ist. Und das werden wir jetzt alles gleich sehen. Und Marcel wird das Ganze berichten. Jetzt wechseln wir einfach Tische, machen Folie und fangen an mit zum Mischen. Okay. Gut. Oh, Baller. So einmal ein bisschen Wackelpacken hier. Und wir wollten da so wirklich nichts rausschneiden, sondern genau so machen, wie wir das gestalten. Ich habe in meinem Atelier gleich die Tische und äh, das ist die gleiche Größe. Die Beine musst du dann wieder. Also, ja. Für diejenigen, die Spindelanfälle, kriegen einmal die Augen zu. Einmal die Kamera wieder. Sehr gut, sehr schön. So, dann haben wir unsere Tisch wieder. Und was dann? ihr seht, ich verwende die Folie, schaut ja mal mehrmals, dann habe ich hier so die Farbe, kann man auch abkratzen, ja, und ab und zu mache ich einmal eine Seite, einmal andere Seite, weil das ist jetzt vollkommen trocken, damit diese Fusel nicht im Bild kommt, drehe ich einfach um, so, und so haben wir saubere Fläche, wo nichts fuselt, ja, weil das ist auch wichtig, wir wollen nicht, dass das in Bilder irgendwelche komischen Sachen kommen, So und dann äh, Vorbereitung von Leinwand. Das Erste was man machen sollte, dass die volle raus, ja? Genau, volle raus. Wie gesagt, ich mache das klein. Marcel nimmt ein bisschen größere Format. Und was ist wichtig, äh, ganz viele Fragen, wozu sind die ähm, diese Ecken da aus Holz, zum Beispiel, wenn er Leinwand von Würstner kauft, habt ihr die gar nicht, dann muss er das extra nehmen, da liegt so ein Körbchen dazu, wenn er Leinwand von Gerstöcker bestellt, dann gibt es diese Hacken, die packt man unten, schaut mal hier, in Leinwand gibt es immer zwei Löcher, ja, und so packt man, kennst du das schon? Ja, mal gesehen, ja, irgendwie zum Spannen oder so, ne? Genau, und das, das ein Loch ist unten und eine oben und wir fangen mit unteren an. Dann wird das eine unten und andere oben. Und das dient dazu, dass äh, wenn die Farbe auf Leinwand kommt, wird ab und zu äh, den Leinwand nicht so gespannt wie früher. Da könnte man das mit Hammer ein bisschen klopfen und dann wird das wieder so, wie es sein sollte. So, und heute, wie gesagt, wir mischen das wirklich farben äh, von Anfang bis zu Ende und wir werden auch dazwischen ein Heißluftfüll gebrauchen. Ich habe so eins. Ja, wie gesagt, alle Materialien findet ihr in der Beschreibung. Könnt ihr auch bei Amazon bestellen, Gestecker und Ösner nicht, dann muss der zum Hersteller fahren. Und damit unsere Leinwand so ein bisschen sauber auf dieser Seite bleibt, brauchen wir Tesafilm, also Trennband, nicht TESA, sondern Kreppband. Und wir bedecken da sozusagen, wir kleben das, also vordere Seite, hintere Seite umdrehen. Ja? Und dann kleben wir das, das ist jetzt mit Handschuhen ein bisschen ungünstig. Wir haben Fluchhandschuhe angezogen. Das kriegen wir hin. <lacht> so, äh, dass wir einfach die Ränder abkleben, ja? Ganz schön abkleben. Hier war das Anfang, das ist natürlich abschneiden. Ja. Und alle vier Seiten praktisch abkleben. Das ist so unsere Vorbereitung. Okay? So arbeiten wir ein bisschen. Weil wir werden die Farbe gissen und dann entsteht überall, wenn wir wollen, das ist zum Beispiel hier, wüsste ich das noch nicht, da sind die Ränder voll mit Farben, dann klebt die Farbe und so weiter. Und wenn man dann schon so ein bisschen ein paar Bilder geputzt hat, dann weiß man, wenn ich das abklebe, dann bin ich auf dem sicheren Weg. Ich suche jetzt ein Bild, wo ich dann schon ein bisschen mehr konnte. Das ist jetzt auch Puring, nur so ein bisschen andere Technik, das ist so ring -Uhr. Und dann sieht ihr, das ist schon so, wenn wir abkleben, dann laden unsere hintere Seite so auch so ein bisschen, kommt was runter, aber nicht so komplett angemalt. Deswegen ist das diese Abklebung eigentlich auch eine ganz gute Sache, dass wir dann... Und danach brauchen wir solche so, ja. Pinwandnadel, genau. Klebe dann auch genau und dann packst du sozusagen machst du Beinchen für dein Leinwand äh, dann machst du diese rein so. damit wir einfach jo, das rein, ja, äh, damit wir leinwand danach so zum beispiel wenn es so liegt dann haben wir keine luft unten und wir können das schwer einfassen und wenn wir da beinchen haben dann können wir dann richtig unsere finger runterschieben und dann ist es bequemer so genau, das, das kann ich das auch machen? Da braucht man ein bisschen männliche Kraft. Wichtig ist, dass alle, also du brauchst das die, die das bis nach unten, weil sonst ähm, hast du verschiedene Höhe und dann steht dein Leinwand nicht so gerade. Aha. Ja, das ist auch wichtig, dass wir die Knöpfe richtig bis nach unten schieben, weil jetzt zeige ich euch, Marcel ist wie gesagt erstes Mal, dann sieht er, dass es hier ein paar Millimeter und was passiert, wenn wir da so stellen, dann ist eine Seite höher, andere tiefer und so könnte unser Bild in eine Richtung fließen und das wollen wir nicht. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Und so halt ist zu wenig Kraft. Ich nehme ab und zu so Scheren, <lacht> dann ist das, da kann ich fester drücken. Aber jetzt ist ganz gut, dann haben wir unsere Leinwände vorbereitet. So. Genau. Und jetzt geht die spannende Geschichte los, wir haben äh, weiß und schwarz, wir gießen unsere Acrylbilder immer entweder in weiße Farbe oder in schwarze Farbe und das benennen wir nennen wir als Grünfarbe, von denen Farben sollte sozusagen doppelte Menge an Farben sein. Oh, wir nutzen hier. <lacht> Geschafft? <lacht> Sehr gut. Okay, ein bisschen. Backen ein bisschen, dann gucken mal, das Brötchen liegt. Aber es ist halt wichtig, dass wir die gleiche Höhe haben. Super, wunderschön. So. Dann mischen wir in Plastikbecher. Ich habe noch Alternative noch nicht ganz gefunden. Ich suche danach, aber erstmal, das ist die einfachste Variante. Da sind die Plastikbecher, die könnte man auch eigentlich abwaschen. Und als Messbecher nehme ich so kleine Becher, das hat hier 2, 4, das ist hier, das ist 2, 20 Milliliter und hier ist das 40. Und der Becher ist 200 und wir brauchen für unsere schwarze Farbe, Nehmen wir, du machst das in schwarz, als Kontrast? Genau. gehst du das in schwarz? Dann brauchen wir für dieses kleine Bild 30x30, so fast den ganzen Becher von schwarzer Farbe. Das heißt, wir nehmen vollen Becher mit schwarz. ja Und äh, kannst du Holzstäbchen nehmen? Wir fangen mit Weiß an, weil Schwarz wollte nicht. Ich brauche für mein Bild Weiß. Wir mischen das gemeinsam insoweit, das ist eigentlich egal. So, Foliebecher mit Weiß. Ja, Einfach in Becher So kannst du das machen. Und ich nehme weiße Acrylfarbe von Gershtecker. Äh von Westau, jetzt suche ich nach schwarze Farbe und noch von anderen. Filmen. Wir machen so ein bisschen doch experiment. Einmal. Wir nehmen Schwarz heute von Amsterdam. Eigentlich die Amsterdam-Farben sind äh, Renner bei Purinkleuten. leuten und er sieht, nee, das ist gut. Und das wollte ich so zeigen, das ist jetzt so, der Becher ist bis zu dieser Markierung voll, das heißt, das ist 40 Milliliter von weißer Farbe, das packst du jetzt so in deinem Becher. Und dann nimmst du bitte unsere Puring. Puring ist das diese weiße große Flasche, das ist dieses Puring, ist das so eine Mittel, damit die Farbe fließt. Und bei weißer Farbe ist das schon so, Erfahrungswerte brauchen wir zwei Becher von Puring. Und ich nehme äh, kein Puring, sondern ein Fluidmedium, glänzend von Böster. Ich habe lange experimentiert und für mich dieses Puring als Beste erfunden. Ich habe schon mehrere Videos gemacht und mit meinem Schüler das gedreht. Und dann gehen wir auch wieder bis zu dieser Markierung, sozusagen vier, vier, 40 ml, Und dann fangen wir das an zu mischen. Ja? Das ist, jetzt haben wir die Mischung 1 zu 1. Marcel kann das mischen und ich mache das gleiche mit Schwarz. Ja. Weil ich wollte bei mir sozusagen Weiß als Grünfarbe nehmen und Marcel nimmt Schwarz. Und dann so, wir das. Ja, und jetzt, so. das ist jetzt so die schwarze, ist das auch bis zu diesen Markierung ja? Und man kann natürlich auch, ich sage ab und zu am Anfang, wenn man noch nicht weiß, ist es besser genau, wenn man die Farbe ähm, abwickt, ja? Die Rezeptur, wie gesagt, würde das auch in Beschreibung stehen. Man kann das abwägen oder wenn man so mehr visueller ist, dann könnte man das auch so in Becher machen, dann passt das auch. Und bei schwarze Farbe haben wir auch dieses Mischverhältnis Farbe zu Pudding 2 zu 1. Und dann machen wir erst zuerst ein Becher. Sozusagen bis zu diesen Markierung und Marcel mischt. Und ich gucke jetzt, zeige euch die weiße Farbe. Schaut mal, dass es jetzt mit einem, so im Mischverhältnis 1 zu 1 ist die Farbe so ungefähr wie schmand, ja, wie Creme Fraiche sozusagen. Und das hat mit Puring noch nichts zu tun, das ist viel zu dick. Ja. Jetzt gucken wir, wie sieht das bei Schwarz aus zeigt das, ja und was denkst du, ihr seht das ist noch schlimmer als bei Weiß. ja weil ich sage euch, dass es diese Bösner Farbe, das ist für Grundfarbe super tolle Sache, die ist schon ein bisschen flüssiger und Amsterdam ist die Farbe, die ist ein bisschen schwerer, hier werden wir viel mehr Puring gebrauchen, aber wir gucken das weiter, weil wie gesagt, das ist mich würde interessieren, was Marcel sagt Jetzt hast du diese Konsistenz, das war so, wie beschreibst du das, die Konsistenz von Farbe Das ist ja wie Zeit. C, wie zähflüssiger Honig, also wie so ein Bonbon, der gerade in der Herstellung ist. Genau, und guck mal, jetzt nimm mal die Weiße, bei Weiße haben wir auch diese Konsistenz 1 zu 1. Und ist das ein bisschen flüssiger oder? Ja, das ist mehr so flüssiger Honig, würde ich sagen. Ja, das ist schon so, dann sieht man, dass verschiedene Farben, haben auch verschiedene Dicke, ja, und dann machen wir jetzt noch einen Teil vom Pudding in Weiß. Und äh, Marcel mischt, ich mache auch jetzt hier so die Reste sozusagen rein, so ein bisschen sparsam muss man auch sagen. <lacht> so, ja, du mischt und erzählst, was spüren wir da, und bei Schwarz machen wir das gleich. Ja, das ist noch mehr, das ist noch zu wenig. Darf ich kurz? Ja. Ich zeige euch auch, das ist auch so, wie man mischt. Ja, Wenn wir das sehr äh, intensiv mischen, dann entstehen da ganz viele Bläschen. Hm. Das ist eigentlich nicht so gut. Dann muss man das eher vorsichtig äh, mischen. So ein bisschen Zeit sich nehmen, damit das alles richtig gut gemischt ist. Und ich habe eine Kosmetikerin zum Beispiel als Freundin. Und sie hat auch großes puddingbild gemacht und sie hat so gemischt. Und ich habe gefragt, Svetlana, was machst du? Sie meinte, sie machen das immer mit Nagellack. Ja? Mhm. Und so vermischt sich die Farbe noch schöner. Dann entstehen keine Bläschen. Jetzt sieht sie, wie viele Bläschen wir da haben. Wenn wir da so ein bisschen klopfen, das hat sie mir alles gezeigt. Wie gesagt, die Freundin Kosmetikerin ist auch eine coole Sache. Einfach klopfen, dann kommen die Bläschen wieder raus. Und dann könnte man dann wieder so schütteln. Und dann sieht ihr, das ist komisch. Aber die Farbe fängt an, so ein bisschen... Jetzt Marcel sagt, gibt es Unterschied oder keinen Unterschied? Zeigt das auch in die Kamera, damit wir das sehen, ja? Ein bisschen flüssiger ist es auf jeden Fall geworden, würde ja. ich, ich behaupten. Ein bisschen flüssiger geworden, aber ich würde sagen, das ist jetzt so, so lange nicht die Konsistenz, die wir brauchen. Jetzt äh, machen wir das beim Schwarz, machen wir das Gleiche, weil ich wollte bei diesen zwei Farben euch zeigen, wie unterschiedlich sich die Farben Sozusagen, äh, benehmen. Ja? Und wie viel äh, Menge braucht ihr von Puringmittel und von Tiefgrund, damit die Farbe richtig äh, gleich solch, so ein Konsistenz hat, Konsistenz hat, was wir brauchen. Ja? Und wie gesagt, langsam rühren, damit die Bläschen dann so, und das gibt es auch, ich habe Restaurierung von Steinobjekten studiert in Hildesheim, das hat mir so ein bisschen geholfen, für die Puring-Rezeptur herzustellen und ich kann euch sagen, dass ist auch, kennt ihr auch, je länger wir ein Mörtel zum Beispiel rühren, desto flüssiger wird er, ja, deswegen die Puring-Technik, die mag, wenn die Farben richtig ganz schön gerührt sind. Ich sage so, die ganze Spaß Gissen ist das ungefähr 10 Minuten Spaß. Naja, 10 bis 20, je nach der Bildgröße, aber die ganze Vorbereitung ist mindestens eine Stunde. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr Farben mischen, zur Seite stellen und ihr seht, ich habe das jetzt noch kein Tiefgrund, aber ihr seht, die Farbe fängt an zu fließen und das ist ungefähr das, schaut doch mal, was wir brauchen. Ja, das ist noch zu dick. Das würde ich jetzt Marcel geben, damit er das so sieht. Ja, aber so dieses fließende Farbe brauchen wir. Und wir gucken, wie das bei Schwarz aussieht. Es passiert noch nichts. Ja. Wie stark soll. Dann kannst du wahrscheinlich am Kopf drehen und bleib stecken. <lacht> ja, da kannst hm. du bei Weiß gucken. Und das ist jetzt sehr schön, dass wir diese Amsterdam-Farbe genommen haben. Ich habe nach meinem Büsner gesucht, aber der war leider leer. Und Amsterdam Farbe in sich hat so eine Konsistenz, ist in sich sehr dickflüssig. Und hier, wenn ihr Amsterdam Farben habt, dann braucht ihr Mischverhältnis 1 zu 3. Ein Teil Farbe, drei Teil von Puring. Ja? Hier bei Böster braucht ihr ein Teil von Farbe, zwei Teile von Puring. Das machen wir jetzt hier noch ein Teil. Und äh, dann Gucken wir, ob die Veränderung stattgefunden ist. Marcel erzählt. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Kunst was Meditatives hat. Also das, was man da jetzt so in Ruhe reinstecken muss. Also wer gestresst ist von der Arbeit, der sollte malen gehen, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Ich habe auch so die... Schülerin, die mich sozusagen in Puring rein, äh, geholt hat, weil sie voll frustrierend war, sie hat die Heute ist genau ein Jahr von Corona und <lacht> Leute, das habe ich mir nie gedacht, dass ich Corona bedanken würde, für das, dass ich Puring kennengelernt hatte. Dann hat plötzlich Zeit gewonnen und sie saß zu Hause, hat angefangen zu mischen, viele Videos geguckt und das gab leider sozusagen nur Misserfolge. Und da hat sie mich gefragt, ob ich das übernehme. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, weil äh, ja <lacht> es ist ich liebe so feine Malerei. Wenn man äh, meine Bilder anguckt, ich male Frosche als Persönlichkeit, ich liebe mit dünnen Pinsel zu arbeiten. Und sowas dachte ich mir, nö, die Farben mischen und dann nicht mein Business sozusagen. Aber ich kann euch sagen, nach ein paar Monaten experimentieren hatte ich richtig meine Rezeptur. Und genau diese Rezeptur wollte ich mit euch teilen. Es gibt noch ein anderes Video, der das, das erste Video, wo ich wirklich sehr glücklich war. Ich hatte diese Rezeptur, ich hatte den Welt gegeben und alle, die das probiert haben, hatten alle sozusagen tolle Puring-Bilder geschaffen und das machen wir jetzt heute mit Marcel, weil äh, es ist wichtig, dass alle Farben die gleiche Konsistenz haben und das ist nur, wenn ihr das spürt und sieht, könnt ihr das sagen deswegen ist Marcel ist heute eure Hände und eure Augen er wird uns zeigen, Marcel, wir sehen dich nicht so ganz, ja genau und äh. Äh, schauen sie mal, wir haben jetzt 3 zu 1 und das ist noch äh, Vergleiche das mit dem 2 zu 1 Weiß. Ja, ja, mischt, ja mischt und nimm mal ein bisschen mehr Farbe. Ja. Das fließt aber noch nicht so. Aber im Vergleich zu schwarz fließt das ein bisschen mehr, oder? Ja. Ja. Übrigens, die Videos werden dann oben verlinkt in der Infobox. Könnt ihr die dann die anderen Videos noch sehen? Es gibt auch eine Playlist dazu. Genau, Playlist Pudding, das macht, wie gesagt, die technische Seite überlebt, übernimmt immer Marcel und heute er ist so, wie er gesagt hat, Versuchskaninchen. Ich zeige das nochmal, damit er das sieht, ja. Schaut er mal die Farbe und ich versuche das so ein bisschen mehr zu nehmen, mehr zu gießen. Wenn man ein bisschen mehr nimmt, dann fängt die Farbe schon ein bisschen fließen, aber sie sollte nicht tropfen, sondern fließen. Und hier bei weiß, wenn ich dann so rühre, dann sehe ich, dass das schon fließt. Ja, so. Aber seht ihr, das fließt und dann troppt. Ja, das ist nicht richtig. Das muss gleichmäßig wie heiße Honig fließen. Mhm. Dafür äh, nochmal, bei Amsterdam braucht ihr mehr Puring, das ist 1 zu 3. Wie soll ich das zeigen? Weil es gibt die Rezepturen, wo die Leute sagen, es ist die Rezeptur 1 zu 3 und wenn ich bei dem Weiß diese Rezeptur nehme, dann funktioniert sie nicht, ja? Hier brauche ich 1 zu 2. Deswegen, und ich, wir werden noch eine Farbe nehmen, wo er nur 1 zu 1 der Puring nimmt. Wichtig ist am Endeffekt, dass die alle Farben die gleiche Konsistenz haben. Und das können wir mit Tiefgrün erreichen, ja. Und manche nehmen auch Wasser, wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, ich nehme Tiefgrün und ich habe das jetzt hier um in diese Flasche so ein bisschen umgekippt, ge ja? das, das heißt hier auch die Grund, damit ich das dass es gießt. Bisschen praktischer von Verwendung, ja? hier muss ich das immer abschrauben und ab und zu habe ich keinen Kraft, Marcel, du vielleicht? <lacht <lacht>. Ja und deswegen, wenn ich das aufmache, gieße ich das in diese und hier hatte ich dann so ein bisschen Loch, dass es mir einfacher zu arbeiten, aber jetzt hat Marcel das aufgemacht also Tiefgründ von Böster und da kommt wir dürfen maximal 20% von Tiefgrund nehmen wenn wir mehr nehmen, dann haben wir Risse im Bild das heißt, wir haben hier so der Becher 200 Gramm jetzt haben wir hier ca. 150 Gramm das heißt, wir nehmen erstmal 15 Milliliter ja, das hatten wir unsere Becher 20 und 40 wir nehmen diese Markierung so ein bisschen weniger als 20 und jetzt Geben wir das langsam so ein bisschen in unsere Farbe und fangen das zu mischen. Mhm. Nicht das ganze 10% rein, sondern ein bisschen mischen, damit das alles gut vermischt ist, gucken und weiter mischen. Mhm. Und du sagst, wird die Farbe flüssiger, was passiert? Und misch das so, dass die Leute das sehen. <lacht> ja, weil. <lacht> Die Giro heute, weil Marcel sieht nicht was da oben passiert und was sagst du wird die Farbe schon flüssiger merkst du den Unterschied oder ist das genauso geblieben? flüssiger ist sie schon oder was sagt ihr? Also ich finde schon als Leier ja. und äh, was denkst du müssen wir noch ein bisschen Tiefgrund dazu geben ist das so gefühlt noch dick fließt das schon ganz gut hm, vielleicht noch ein bisschen oder so keine Ahnung ja. Da machen wir noch ein bisschen und wie gesagt, das machen wir wirklich schluckweise. Weil bei manchen Farben werden wir gar keinen Tiefgründgeber gebrauchen bei manchen werden wir, wie gesagt, die ganze 20 Prozent von Tiefgründ dazugeben. Und spürst du das? Das ist diese geschmeidige, mhm. gleichmäßige... Jetzt beschreibst du das. Zeig und beschreib. <lacht> ja. Was müssen die Leute spüren? Ja, das, ist, das ist der Löffel, also dieser Spachtel. Äh, leichter durch die Flüssigkeit durchgeht. Also, dass du nicht mehr so viel Kraft aufwenden musst, um die Farbe zu mischen. Und das tut sie auf jeden Fall. Ja, das zeige ich jetzt noch so, weil hier stehe ich ein bisschen weg. Wenn man schaut da mal, das Marcel hat das jetzt hervorragend gemischt. Ich mache jetzt von allen Seiten. Wenn ich ein bisschen mehr nehme, dann seht ihr, die Farbe tropft nicht, sondern die fließt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, die fließt richtig. Gleich mehr, so, jetzt hat so ein bisschen gekloppt. Wenn wir sowas sehen, dann merken wir, dass irgendwo war das noch Klumpen. Wie gesagt, das ist so, wie Marcel gesagt hat, das ist so ein bisschen meditativ. Wir sollten so lang mischen, dass es jetzt hier noch, probier mal, das ist noch zu dick. Das musst du merken, dass es noch diese Klumpen kommen. Mhm. Das ist so ab und zu, wenn wir mischen, dann anfangen und dann kommt ab und zu solche Fliss, Fliss und dann plump. Das heißt, das ist noch ein bisschen zu wenig von Tiefgründ. Da machen wir noch schlucken Und jetzt haben wir, bis jetzt hatten wir nur 5% von Tiefgrün von Weiß benutzt. Weil das ganze Geheimnis in Puring technik dass alle Farben die gleiche Konsistenz haben und nicht mehr als 10% Wasser, nicht, das ist wichtig. Bei Tiefgrün gehen wir bis zum 20%, weil das Wasserverdünner ist. Wasser was da drin ist, chemisch gesehen, kann ich euch nicht sagen. Ich kann nur sagen aus dem Experimentieren, dass es viel, viel besser und weniger gefährlich als Wasser. Weil die Farben äh, kriegen keine Risse. Und Marcel, bis jetzt? Ja, also ich würde sagen. Es ist besser. Wie, sagen, manchmal ist Schmand, wie mit welchem wie Milch? Na, ja, wie Milch jetzt nicht so bisschen festere so dicken irgendwie würde ich sagen. Das ist so ich sage ungefähr wie Pfannkuchenteig. <lacht> Kann man so das ist schon flüssig, aber wie gesagt, ganz viele beschreiben das als heiße Honig, ja? Mhm. Und wichtig ist, dass das von unsere Stäbchen halt abfließt. Vielleicht und wir sehen jetzt, dass das diese weiße Farbe ist, so, dass es das richtig dieses Fluss hat. Ja, und jetzt wieder klopft. Siehst du? Hat wieder geklopft. Hast du gesehen? Mhm. Das, ihr seht das vielleicht nicht. Das brauchen wir noch ein bisschen. Ja? Es sollte alles so gologen sein, dass es so jetzt fast, ja? Aber siehst du? Mhm. Das ist noch ein bisschen zu dick. Wir machen noch so ein Schluckchen. Vielleicht wird das wirklich die ganze 10% reingehen. Und ich mache es schon tiefgrün in unsere Schwarz. Und ich kann euch gleich sagen, da werden wir 20 gebrauchen, aber wir machen trotzdem erstmal ähm, 10%. Weil mit Schwarz wird ein bisschen komplizierter. <lacht> komplizierter nicht, aber ihr werdet sehen. Und Marcel wird uns berichten. No, und jetzt? Ja, ne? Weiß ja. ich nicht. <lacht> ja, und da spürst du Unterschied? Ja, beim Rühren schon, ja. Und bei Trocken? Nee, mal eben... ein bisschen mehr? Mit ein bisschen mehr Farbe? Ja, und jetzt? Siehst du? Das musst du dir Jetzt tropft es wieder. Versuch mal. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie, äh, ich komme von der Waldorfschule oder war auf der Waldorfschule und da war ich auf so einem äh, Landwirtschaftspraktikum und da mussten wir Dünger rühren. Okay. <lacht> und aber den Dünger durften wir immer nur in eine Richtung drin. Ich glaube, es war mal rechts rum, weil rechts rum drehst du die Energie in den Dünger und dann wachsen die Pflanzen besser. Okay. Ich, fühle mich, ich fühle mich gerade ein bisschen zurückversetzt in das Landwirtschaftspraktikum. Na, sieht eher so ein Vergleich, das so nur, dass der Becher ein bisschen kleiner ist als der. <lacht> so, auf jeden Fall, dass diese Konsistenz sollte Marcel merken, ja, dieses gleichmäßige Fluss von Stäbchen, das ist unsere Konsistenz. Jetzt versuch mal selber hier, das. Mit ja, hier der... schon was drin, oder? Nee. Machen wir gleich ein bisschen mehr, weil wie gesagt, bei Schwarz äh, wird, man, wird er merken, äh, dass wir da so ein bisschen ähm, ich, Widerstand haben, weil die wie gesagt Amsterdam Farbe in sich schwer ist und sie ist ein bisschen hartnäckig, ich wollte am Anfang gar nicht fließen, aber das kriegen wir auch hin. Merkst du den Unterschied zu Weiß? Äh, ja. Ja, das fließt Sie mal gar nicht. <lacht> es hat angefangen, da machen wir noch. Und bei Weiß, wie gesagt, muss der merken, wir haben so sieben 7% von Ziefgründ äh, benutzt. ja. Wie gesagt, man sagt also, dass bei man manchen Farben braucht man das gar nicht, aber maximal 20%. Ein Arzt könnte ich gar nicht werden, so eine zickige Hand <lacht> wie ich habe. <lacht> Und dann ja, und immer wir müssen noch ein paar Witze erzählen, weil das dauert ja ganz schön <lacht> lange hier nicht, dass die Zuschauer oder dass ihr Zuschauer dann denkt, boah, ich schlafe gleich ein, ich brauche mal einen Kaffee. <lacht> ja, ist halt so. ja. Deswegen haben wir uns Zeit genommen und wir haben gesagt, okay, wir schneiden nichts aus. Wir zeigen es genauso. Jetzt seht ihr, der Becher ist leer. Unsere 10% ist aus sozusagen, wir machen den nächsten 10%, das ist so, wie gesagt, bis zur Markierung 20 Milliliter. ja, das ist so in diesem Becher. Und dann machen wir, mischen wir weiter. Wir nennen das Video einfach Grundwissen äh, um Puring. Wie nennt man das? Eine perfekte Rezeptur zum Puring von Anfang bis zum Ende sozusagen. Genau, also die nächsten Videos werden dann nicht so... Detailliert sein, dann wisst ihr nämlich auch, wie ihr die Farben mischen sollt. Genau, weil ein Video habe ich äh, mit, äh, mit Keanu gemacht. Keanu ist zwölf, das ist meine Malschule. Äh, meine Malschule ist zurzeit zu und dann habe ich mit Marcel gesagt: Mar Marcel, komm, wir versuchen noch ein was ähnliches zu machen, weil das ist super angekommen. Und Keanu hat bei mir schon ein paar Bilder gebohrt und das ist jetzt spannend, dass Marcel das gar nicht weiß. Und wir gucken, ob es bei ihm klappt, ja? Und ich habe auch so zwei Monate Pause, ob wir das noch überhaupt drauf haben. <lacht> naja, es könnte auch wurscht sein, ja? Wir wissen das nicht. Das ist das Spannende, nein Quatsch. Das. So, und näht ihr sich zu den unseren... Ja, es wird besser. Es wird besser. Habt ihr gehört? Machen wir noch ein bisschen. Und da sind wir schon so circa bei 15 Prozent. Darf ich Stäbchen haben? Ja. Weil es ist hier am, im Becher ist noch so viel Farbe. Das wollte ich, weil ich bin ganz, weiß ganz genau, dass wir hier schon 20% gebrauchen werden. Weil Amsterdam Farbe äh, sehr hartnäckig, aber sie haben sehr schönes Türkis, was ich ab und zu in meinen Bildern verwende. Und da ist auch dieses, äh, wie gesagt, einfach merken, 1 zu 3 plus 20% Tiergrund. Ja? Ich gucke jetzt nur kurz, was Marcel hier gemischt hat. Also das ist schon ziemlich flüssig. Ich finde, das ist schon... Jo. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, dann nehmen wir das auch so. Ja, aber du musst das spüren. Hm. <lacht> wir nehmen das einfach so, dass es ein Schritt zum... <lacht> Hier ist es so ein bisschen Wissenschaft. Das ist schon so von Flüssigkeit ist schon ganz gut, ja, aber es klumpft noch ein bisschen. Du hast noch nicht. Wir versuchen so diese Methode von Lena jetzt so ein bisschen. Mach mal einfach so ein bisschen, äh, weil das ist noch nicht. Wie gesagt, ihr sollte verstehen, die Farbe sollte richtig gut durchgemischt sein. Und ich habe auch noch vergessen zu sagen, äh, wir brauchen zwei Lappen. Eine Lappen ist trocken. Und der andere ist nass. Wieso? Weil es passiert sowas. Das können wir mit nassen Lappen immer unsere Hände sauber machen. Und dann weiter rühren. Aber das Händewaschen, das haben wir jetzt ja gelernt. Corona hat uns beigebracht, wie man Hände wäscht. <lacht> das können wir auch schon, ja. Wir sind sowas von so vorgeschritten. Und jetzt gucken wir nochmal. Was hat es das gebracht? So, also schaut mal. Die Farbe ist. Sieht, also Marcel sieht das jetzt ganz gut und mhm. ich weiß nicht, ob er da sieht, die Farbe. Jetzt fließt das besser, aber ich würde sagen, dass ab und zu tropft das noch und diese Tropfen, das darf nicht sein. Deswegen machen wir noch ein bisschen von unserem tief Also rein. kann man sagen, dass, äh, dass die Farbe perfekt ist, wenn sie nicht mehr tropft? Äh, nee, sie sollte fließen. Genau, genau. die Farbe perfekt ist, wenn sie richtig von unseren Stäbchen äh, abfließt. Ja. Deswegen, die Technik heißt auch fluid und das muss nicht tropfen, sondern fließen. Ja. Ja. Merkst du das? Aber die mhm. Leute sehen das nicht? Ja, genau, vielleicht zeigst du das. Ja, weil äh, das ist genau der Satz. Ja, und jetzt erzählen. Die Leute sitzen zu Hause und sie wissen nicht, wann müssen sie aufhören. Also weißt wenn ihr jetzt nicht äh, rechnen oder wiegen oder weiß der Geier was machen wollt, dann ist, glaube ich, einfach nur ähm, dann alles richtig, wenn die Farbe fließt und nicht mehr tropft und dann wisst ihr, dass er alles richtig gemacht hat. Ja. Also Schluck für Schluck rein, berühren und wenn sie dann anfängt zu fließen, das ist jetzt das, was ich daraus mitnehmen kann, dann ähm, ist es perfekt. Genau, aber das ist jetzt nicht so ganz richtig, was er gesagt Kommt hat, mit dem nicht wiegen nicht rein, <lacht> sondern wir haben dann drei Becher von unserem Fluid, ein Becher von unserer Farbe und 20% von unserem Zipgrund. Das ist unsere Rezeptur für Schwarz. Dann ist das ungefähr die gleiche Konsistenz wie bei Weiß. Dann wolltest du noch Gold äh, dazu nehmen? Ja. ja. Und Gold mischen wir so in kleinen Bechern. <lacht> gibt du so die mittleren, da oben, die sind so mittleren, genau. Und gibt mir noch ein kleines, genau das ist so die Becher, die sind so die Hälfte von denen. Ja. 100 Milliliter. Ja. Genau, das brauchen wir für dieses Bild nicht so viel. Und äh, die kleinen Becher brauchen wir für Messen. Und er mischt Gold und ich mische gleich Silber, weil ich wollte bei meinem Bild Silber machen. Und Silber und Gold haben wir von Gerstecker Bronze, das finde ich die schönsten Farben. Und hier haben wir unsere Hier machen wir zuerst eins zu eins und wir nehmen nur die Hälfte, das ist, weil wir brauchen von Gold und Silber nicht so viel, ja. So, 20 Milliliter und dann nehmen wir 20 Milliliter von Gold. So. Und jetzt mischst du das und erzähl deine Erfahrung, <lacht> was du spürst. Und ich mache das gleiche mit Silber, das sind die gleichen Farben, der Silber von Gerstecker, Bronze, coole Farbe, leuchtet sehr schön, hat richtig schöne Struktur, bisschen Glitzer. Also hier fließt noch mal gar nichts. <lacht> Ups, es fließt erstmal gar nichts. Ja? <lacht> ziemlich dick oder? Mhm. So ein Teil von Pudding und ein Teil von Gold und ach, ich habe jetzt auch Gold genommen. Oh nein, ich wollte Silber, egal ich mache dann Gold. <lacht> jetzt ist es so. <lacht> also eigentlich wollte ich Silber machen. Also das soll jetzt da rein, ja? Äh, genau, genau. Äh, Achso, du hast nur die Farbe gemischt. Ja, ja. Nein, du sollst die Farbe. So, wir <lacht> sind so nicht betrunken. Nein, wir sollten 1 zu eins Farbe mit dem schon mit unserem Fluidmedium mischen. Und dann sagst du, jetzt hat er nur die Farbe gemischt und hat gesagt, passiert nichts hier, wird auch nicht passieren. Nee. <lacht> Leider. Oder Gott sei Dank. Und dann warte ich so, wie gesagt, wir mischen das. Und das ist jetzt Mischverhältnis 1 zu 1. Und ich bin gespannt, was Marcel dazu sagt. Ja, ja, wenn er das gemischt hat, Entschuldigung kurz. Das ist auf jeden Fall schon besser, ne? Ja, siehst du, das ist schon äh, das, äh, das ist schon so ein bisschen besser, aber fließt das schön wie du willst, ist Lipps. das zu dick? Ist das Wie beschreibst du das? Zu dick. Ist noch zu dick, ja. Das heißt, wir nehmen so bei Gold, haben wir wieder unsere Proportionen 2 zu 1. Ein Teil Gold, zwei Teile Fluid. Und dann schön mischen. Und jetzt brauchen wir da Tiefgrund. Was sagst du? Ich mische. Also, ich würde sagen, bis Marcel sagt, ob wir da Tiefgrund brauchen oder nicht. Ich würde behaupten, nein. Sehr gut. Jetzt hat er das drauf. Schaut einmal, mal, das fließt, es trocknet nicht. Das heißt, bei Gold und bei Silber, jetzt habe ich leider kein Silber gemischt. Es fließt total schön und wir brauchen da keine Tiefgrund. Was wollte ich euch damit zeigen, wie gesagt, jede Farbe, jede Marke äh, vermischt sich anderes mit dem Fluid Medium. Für euch, damit eure Bilder richtig stopp aussehen, keine Risse bilden, äh, braucht jede Farbe die gleiche Konsistenz. Ja? Und es sollte Minimum 1 zu 2 Farbe zu Fluid Medium sein. Bei Amsterdam haben wir das 2 äh, zu 3, also 1 zu 3 und es gibt aber die Farben, wo wir nur ein Teil von Fletmedium und zwar, wir nehmen blau, wir wollten beide blau, ich denke wir bleiben auch bei beiden Farben, weil Marcel mhm. hat ein bisschen Zeitdruck schon, <lacht> sehe ich das, merke ich, spüre ich gerade, <lacht> deswegen wir machen das heute doch ein bisschen einfacher. Und vielleicht, wenn es euch Video gefällt, dann können wir das wiederholen. Warte, so wir nehmen. Das habe ich schon gesagt. Bei diesen Farbe, das ist äh, Farbe. Wollte ich. Okay. Oh! Die Farbe war schon auf, liebe Leute. Alles gut, wir sind in Kunst drauf. Schaut mal, das habt ihr aber gespürt. Diese Farbe, das wollte ich zeigen. Hört ihr das? Die ist flüssig und diese Farbe heißt auch Liquid. Wenn ihr Liquidfarben habt, dann sollte weniger mischen. Okay. Das wird jetzt Marcel uns sagen. Ja, Weniger Oder. mischen, aber mehr Wischen. Naja, das war jetzt so ein bisschen. Wir nehmen von Blau sozusagen, das ist jetzt ein bisschen mehr als 20 Milliliter. Wir nehmen die Hälfte, ja, weil da sollte ein bisschen sozusagen ungefähr genauso viel wie Gold sein und bei Gold hatten wir 1 zu 1, äh, 2 zu 1 genommen und hier nehmen wir das 1 zu 1, das ist so ein Teil Farbe und ein Teil Fluidmedium. So, sozusagen Hälfte, Hälfte, Hälfte, Hälfte und jetzt mischst du und sagst, wie ist das? Flüssig, ist zu dick, ja, das, das ist, ja, ist gut. Da muss man ja gar nicht mehr rühren. Ja, das ist sozusagen nur für die faulen Säcken zwischen uns, die nicht so viel mischen wollen. Dann liebe Leute, kauft einfach Lukas Liquid. Jetzt habe ich Werbung von Lukas gemacht. Dann muss der nicht so lange mischen. Obwohl es ist ganz oft, dass die Leute, die mit Pudding anfangen haben, zu Hause ganz viele Farben. Deswegen könnte wirklich alle Farben kombinieren, weil ab und zu sagt man, nee, man muss nur eine Marke nehmen, alles Quatsch. Man sollte nur die richtige Konsistenz haben. Und? Es ist es geil, oder? Genau. <lacht> Erzähl jetzt. es. Es fließt? Ja, also es ist wie mehr Wie gesagt, das ist Liquid und ich denke, wir machen das jetzt so, äh, damit wir einfach Unterschied sehen. Ich dachte, damit wir doch ein bisschen spannender machen. Ich nehme auch Liquid, aber Lila und wir fragen bei Marcel, ist das wirklich so bei jedem Liquidfarbe oder nur bei Blau? So, ich mache das ich so wieder schütteln und er merkt dass es jetzt zu flüssig draus. und er spürt ja weil die andere farbe ist nicht so flüssig flüssig und wir nehmen wieder dieses eins zu eins äh, halbe becher sozusagen halbe becher von farbe ich habe das in blau getan weil blau mit lila kann man sich ganz gut vermischen äh, und blau und dann nehmen wir einen halben Becher von unserem Glied und Marcel berichtet ob wir da noch tiefgrün dazu machen sollten oder nicht. Kannst du das auch abkratzen? Das tun wir mhm. Jetzt sind wir sozusagen mit Mischen fertig liebe Leute und dann kommt die spannende Geschichte und dann werden wir das Ganze gießen. Also man muss wissen, Vorbereitung dauert am längsten. Ja. <lacht> Und ein Zehntel davon ist dann malen oder was? Ja. <lacht> Beziehungsweise malen tun wir ja nicht, wir gießen ja. Naja, wir können das nach dem Zeitdruck. Und schauen Sie mal, liebe Zuschauer, wir sind schon 48 Minuten dabei. Und ähm, wir haben die Farben gerade gemischt für zwei kleine Bilder. Man kann natürlich größere Mengen von Farben mischen. Und gute Nachricht ist, er könnte, wenn er weiß, ich will morgen und übermorgen auch noch gießen, dann könnte er ein bisschen mehr gleich mischen. Äh, wir haben das jetzt erstmal nicht vor, aber ich denke, wenn heute irgendwelche Restfarben bleiben, machen wir vielleicht am Donnerstag noch ein kleines Video wo wir ein anderes Produkt testen würden, weil ich habe ein teures äh, Fluidmedium gekauft und da vielleicht machen wir so ein Vergleich, mhm. das Video, ja? Also es ist auf jeden Fall nicht anders als Blau. Äh, ja, genau, okay. das wollte ich wissen und äh, ja, das heißt, wenn wir Liquid-Farbe nehmen von Lukas, dann ist das 1 zu 1 und dann mhm. sollte man keinen Tiefgrün und dann spart man Zeit. <lacht> Aber, aber, wie gesagt, wenn er sagt, ich fange gerade an und ich habe so viel Farben, dann braucht er immer die richtige Konsistenz von Farben. Und jetzt geht unsere Zauberei los. Es kommt immer wieder auf die Frage, wie ist das mit dem Zellen? Wie kriege ich schöne Zellen? Und das ist das Geheimnis in Schwarz und in Weiß. Legen wir kein Silikonöl. Ja, bevor wir gießen, sollten wir die Farben auch nochmal rühren, damit wir sehen, okay, die Farbe fließt. Weil wenn die Farbe steht, wir haben jetzt fast eine Stunde gemischt, die Farbe hat sich abgesetzt und so weiter. Und dann haben wir das gemischt. Was meinst du mit Zellen? Zellen, dass diese in, in Bildern entstehen solche so eine Inseln oder was genau da sind so diese Abgrenzungen ja da sind so kleine Zellen große Zellen und zum Beispiel ich habe hier ein Bild wo die Zellen richtig richtig riesig sind so ja da sind die Zellen und mhm. die kreieren wir mit Hilfe von Silikon. okay ja? und das Bild hier hat und das Bild, genau das kann ich auch zeigen, das Bild hat gar keine Zellen, das ist eine Ringpur. Da benutzen wir kein Silikon und da werden die Farben anders gegossen. Ach so. ja? Und heute machen wir sozusagen ein Bild mit Zellenbildung, zum Beispiel, ich zeige dir noch eins. Da sieht man hier auch, da sind hier auch ganz zarte, ganz viele Zellen entscheidend. Also, gekommen Und es ist ganz oft, dass die Leute mit Puring anfangen und das Bild hat gar keine Zellen und dann sind sie frustrierend und dann gibt es zwei Geheimnisse. In Schwarz und Weiß, das sind unsere Grundfarben, kommt kein Silikonöl. Mhm. In allen anderen Farben kommt Silikonöl und wenn ihr größere Zellen haben wollt, dann sollte langsam rühren. Wenn er sagt, ich brauche viel Kleinen, dann... dann... das ist so... Mhm. aber ich empfehle das nicht, das ist... Wie gesagt, die kleinen Zellen entstehen auch so, deswegen, wenn Silikonöl kommt, langsam ein paar Mal rühren, das macht jetzt Marcel. Also kann man sagen, je größer die... Desto langsamer, sind, desto, desto langsamer hat man gerührt genau. wenn man ganz viele Zellen auf seinem Bild hat dann weiß man, okay, es war zu schnell das war zu schnell, das war zu mickrig und so weiter, da gibt es auch natürlich andere Faktoren und wir haben jetzt sozusagen ca. 50, so 60 Gramm Farbe und wir brauchen 3, 4 Tropfen nicht mehr Das ist in diesem Fall ist weniger ist mehr und das reichen wirklich 3, 4 Tropfen von Silikon Langsam rühren. Ich mache mal die Technik. Genau, die Technik von Svetlana ist auch fantastisch. Und dann in jede Farbe, liebe Leute. Ja, ich habe hier so eine Pipette. Eins, zwei, drei Tropfen. Ne? Wenn der vierte kommt, dann im Gold mache ich jetzt vier, weil Gold ist ein bisschen, das ist Metallfarbe. Ab und zu liegt man auch in Gold gar kein äh, Silikonöl. Aber das ist dann eure Entscheidung, ja? Das ist so, ihr seht, dass es in Gold sind auch so ein paar Luftblasen entstanden. Und wenn ihr das seht, dann könnt ihr das auch so ein bisschen klopfen und dann sind sie weg, ja? Genau. Und dann langsam rühren. Eins, zwei, drei, vier tropfen. Und dann... Ich habe Silikonöl von Createc und ich sage euch, ich habe schon ca. 100 Bilder geputzt und Marcel, da kannst du sehen, das ist fast voll, ja? braucht hm. Deswegen, ihr braucht wirklich 3-4 Tropfen nicht mehr. So, so alle leicht, ja? Das ist was du noch nicht also hast. So, dann sieht er, so also, langsam, leicht rühren. Ja, jetzt habe ich gesagt, ich zeige ein Beispiel von kleinem Bild, wie das ganze Technik funktioniert. Und dann macht Marcel Puring auf diesem großen Bild. Und ich mache das jetzt, wie gesagt, wenn wir die Farben gießen, brauchen wir, das sind die Farben von Marcel. So, und ich nehme diese vier. Und meine Hauptfarbe wird weiß. Schwarz nehme ich ein bisschen als Akzenten dazu. Und Gold und Lila sind halt meine Hauptfarben sozusagen, die die Farbe, die sich öffnen. Und jetzt, wo ich mein Leinwand habe, nehme ich wieder. Ich merke, dass das ist auch so ein bisschen schiff. Ja, irgendwie. noch ein bisschen schiff. Na, so. Ich nehme mein Tiefgrund und ich mache ein wenig, so eine kleine Pfurze sozusagen, hier reingissen. So. Wieso ich das mache? Die Leute, die vielleicht aus Wandmalerei bereich, aus die, die vielleicht Wände geputzt haben oder so wissen, damit eine bessere Verbindung von Putz und Wand entsteht. Was muss man machen, Marcel? Weißt du das? Feuchten, ne? Ja. <lacht> ganz einfach! Das ist es ist gemein. deswegen, wir machen das einfach, ich meine Hände sind jetzt nicht so ganz. Äh, ich, ich nehme andere Handschuhe, weil ich sehe, da entsteht ein bisschen. Die Farbe ist getrocknet und hat ein bisschen Fuseln gebracht. Ich guckst bei dir, wenn das so ist, das ist alles so ein bisschen eingefasst, das ist jetzt hier, weil wir brauchen schon sozusagen, äh, dass keine, äh, wir brauchen eine saubere Oberfläche, genau, das jetzt geht die ganzen Fusen weg und wichtig ist, dass wir das Ganze, die Rände auch, auch nass machen, du ja? mhm. guckst, so, Rände nass gemacht, so, Jetzt ist das alles sozusagen gefeuchtet. Macht auch nicht jeder. Ich habe das für mich festgestellt. Für mich ist das so besser. Und ihr könnt das mal mit, mal ohne probieren. Und da bin ich gespannt auch auf eure Ergebnisse. Wie gesagt, seien Sie experimentierfreundlich und teilen Sie mit mir eure Rezepten. Ich äh, nehme als grünton weiß. Und ich gieße das auf meine Leinwand, so, und jetzt verteile ich auf meinen ganzen Leinwand, diese Farbe, ja? Man kann es so verteilen, man kann das auch mit der Hand verteilen, es ist egal, wie er das verteilt. Mhm. Und, äh, weißt du, wieso wir das machen? Und die Rente auch? Ist das die Grundierung, oder was? Genau, das ist so unsere Grundierung, damit die Farbe richtig schön fließt, ja? Und jetzt sind unsere ähm, nassen Lappen angefragt, weil ihr seht, wenn ihr das so verteilt, dann haben wir praktisch, dann müssen wir das, die Farbe wegnehmen, weil wir brauchen jetzt, Marcel, kannst du sehen, gibt es da Bläschen? Oder sagst du, genau, das ab. Jetzt ist eine Kunde da, Entschuldigung. Es ist leider, wir wissen das leider nicht. Ja. So, äh, Entschuldigung, so ist das, wenn man in Atelier ist. Die Kunden interessieren sich, wenn wir das auch machen, das können die ich leider nicht sagen. Marcel, siehst du jetzt so die Bläschen im Bild? Mhm. Und da kommt dieses Gerät rein, wir dürften keine Bläschen haben, die werden wir wegblasen, siehst du? Und so, wenn wir dann mit Heißluftpistole draufgehen, dann gehen die Bläschen weg. Wenn ein paar bleiben, ist nicht so schlimm, Hauptsache die Großen gehen weg, ja? Diese Blasen brauchen wir nicht, bitte nicht zu lange, weil sonst verbrennt sich die Farbe. Okay. Nur so diese groben Bläschen müssen weggeblasen werden. Und jetzt kommt die Zauberei, dafür brauchen wir, weil wir machen Open-Cup-Technik, einen Becher einfach so abschneiden, wir brauchen ein Loch praktisch, da gieße ich jetzt meine Farbe weiß, stelle ich da rein diese Becher, du hast eine größere Leinwand, kannst du zwei stellen dann. ich habe kleinere und jetzt abwechseln, Gieße ich meine Farben rein, langsam, und dafür siehst du, die Farbe fließt, ja? Mhm. Das ist wichtig, <lacht> dass die Farbe fließt, ja, das ist diese fließende Technik, die Farbe muss fließen, und dann werdet ihr sehen, gleich, dass das die Idee ist, dass die Farbe sieht, diese Furze wird größer mhm. und dann wirst du gleich diese tolle Effekte sehen. Halt die Zellen. Mhm. Und so könnte man das, wie gesagt, abwechseln, die Farbe rein. Ich habe heute lila und gold genommen. Und einfach rein oder irgendwann stoppen? Einfach rein gießen. Achso, okay. das ist Gis Technik. Ich nehme auch noch ein bisschen weiß. Jetzt nehme ich noch ein bisschen gold. Sieht ihr, das ist hier, das entstehen so diese kleinen Kugelchen sozusagen. Mhm. Da sind alle unsere zukünftigen Zellen. Das ist die Reaktion von Silikonöl. Also die kleinen Punkte, okay. Mhm. Mhm. Und die werden größer. Mhm. So, ich würde sagen, es reicht. Wichtig ist, dass wir jetzt fünf Minuten warten. Solange ich hier warte... Machst du denn da weiter. Okay. Wieso ist das wichtig, liebe Leute? Weil es sollte hier eine chemische Reaktion oder Physik ist das mehr passieren, dass das Silikonöl sich öffnet und Marcel, siehst du, mhm. wir haben jetzt noch nichts gemacht. Oh, okay. Ja. ja. Und ich mache das jetzt mit schwarz. Und, und du was? machst jetzt mit schwarz. Aber bevor du mit schwarz machst, was musst du zuerst? Brauche ich weiß oder was? Achso. Nee. Das Grundierung. Seht ihr Leute, so geht's! so könnt ihr dieses Bild einschauen, wie das weiter hier sozusagen Reaktion sich öffnet, wie sie zählen, sich öffnen. Weil hier brauchen wir wirklich drei bis fünf Minuten Zeit, bisschen kippen. Okay, wie viel? Reicht. Und einfach unsere Leinwand feucht machen. Also ruhig so rüberschwüren, mhm. ja? ja. Er macht das feucht und was ich jetzt mache, schaut mal, die Farbe fließt und ich kann das auch so ein bisschen meinen Becher bewegen, dass es mehr Farbe fließt und ich kann das einfach so hochheben, aber wenn ich nur hochhebe, dann entsteht hier nur so, äh, naja, komische Muster. Was ich mache, das macht mir so Spaß, ich drehe meinen Becher so ein bisschen so und seht ihr, was entsteht da, auch interessante Muster, das ist so und dann nehme ich jetzt meinen Becher raus. Und wir gucken weiter, was Marcel macht. <lacht> ja, was so, kommt danach? Ich nehme jetzt ein Bänder. Äh, du nee, nimmst jetzt grundieren. schwarz. Genau, deine Grundierung ist schwarz. Ich habe weiß genommen. Marcel nimmt schwarz als äh, ähm, Hauptton und äh, gießt da sozusagen ein sein Bild. So? Ein bisschen mehr. Und er sieht, da der Leinwein feucht ist, dass auf kapillare Wege fliegt schon die Farbe noch ein bisschen mehr. Noch, mehr. Das ist noch ein bisschen zu wenig hier. ja und jetzt kannst du das halt ein bisschen flissen lassen ja genau. das gefühlt hat er ein bisschen zu viel tiefgrund genommen aber nicht so schlimm dann fließt die farbe ganz gut wichtig ist dass die ganze oberfläche dann so geflossen ist mit, den, äh, mit seinen gründierungen ich bereite schon zwei becher weil er wird mit zwei Becher arbeiten, denke ich mir. Er hat bisschen, ich würde noch ein bisschen mehr schwarze Farbe noch draufkippen. Mhm. Ja. Weil das ist noch zu wenig. Auch mal in die Mitte hast du dann so ein bisschen. Äh, in die Mitte viel Farbe und an die Seiten so, genau, dünn. Dann mach mal in die Mitte noch. Nee, gießt das ruhig in die Mitte. Das ist immer, arbeiten wir von der Mitte. Genau. Und dann äh, mach das nochmal. Genau. Genau, seht ihr? Dann fließt die Farbe noch besser. Deswegen machen wir diese Grundierung, dass die Farbe, das geht um diese fließende Technik, damit die Farbe richtig schön fließt. Ja. Genau, und jetzt kannst du das genau bis nach da, oder du kannst ein bisschen, wenn in die Mitte zu viel ist, mit der Hand ein bisschen, was ich gemacht habe, so einfach rüberfahren. Mhm. Und dann werdest du merken, dass du hier in die Mitte viel zu viel Farbe hast. Merkst du das? Mhm. Und das muss gleichmäßig auf allen ganzen Leinwand und auch auf die Rente kommen. Genau, das ist wichtig, weil äh, das, das, was er macht, er bereitet das noch vor, sein Leinwand, damit unsere Farben, was er da drauf gissen würde, sich richtig schön entfalten. Ja? Und jetzt sind das bei mir so vier Minuten pro. Jetzt sieht er, da sind so ein paar entstanden. Ich nehme jetzt meine Heißluftpistole Stelle das auf 500 Grad. Das muss ich erstmal wärmen. Ja. Und dann gehe ich mit der Wärme auf Leinwand. Aber ich gehe erstmal bei äh, bei dir kurz. Mhm. Er hat aber nicht so. Marcel hat nicht so viel Blasen. Siehst du? Da sind sie so weg. Mhm. Und jetzt kannst du schon äh, Becher abschneiden. Und hier habe ich jetzt meine 500 Grad erreicht, ja, so, 400, 500 erreicht. Jetzt gehe ich auf diesen Bild und schauen wir mal, was passiert. Seht ihr, hast du das gesehen? Dass wir jetzt noch mehr Zellen gekriegt haben, mhm. durch Zugabe von Wärme. Wichtig ist, dass wir nicht zu lange das Ganze erwärmen. Ich helfe hier. Bisschen Marcel, eine Pfurze, ja? Mhm. Und dann stellst du den Becher und gibst du sozusagen deine Farben, eine, dann andere. Und ich muss das hier weitermachen. Mhm. Du guckst mit einem Auge. Weil, Leute, jetzt seht ihr, wir haben das, was Marcel gemacht hat. Dann haben wir das fünf Minuten stehen lassen. Dann haben wir unsere Heißluftpistole genommen. Die Zellen haben sich aufgemacht und jetzt beginnt, dieser Moment der Zauberei nach einer Stunde und das ist diese Kunst, was wir eigentlich alle wollen. Man darf nicht zu schnell sein, ja? das ist jetzt hier, Marcel, wenn du anfängst, dein Bild zu bewegen, ja? mhm. dann siehst du, dann darfst du nicht hektisch sein. Okay. Das ist der größte Geheimnis überhaupt, wir haben die Farben so lange gemischt, und dann die größte Fehler, was bei ganz vielen passiert, dass die das zu schnell kippen und dann ist diese ganze Muster leider weg. Ja? Soll ich jetzt so einen zweiten Becher draufstellen? So genau, jetzt mach mal zweite Becher und du kannst zum Beispiel weiße, du machst das In-Yay, mache ich auch öfter, dass du hier zum Beispiel weiße Farbe nimmst dann hast du, und dann machst du abwechselnd deine Gold und Blau. Genau, und so kann man dann so, wenn man ein größeres Bild hat, praktisch, und hier ziehe ich das weiter, weil länger kann ich auch nicht warten, sonst werden die Farben dann zu trocken, weil dann muss man sozusagen den richtigen Moment erwischen, wie lange warte ich. Und wie ihr seht, da entsteht mein Muster. Und die Farbe, wie gesagt, Kleinwand drehen, da sind so diese fantastische Zellenbildung ist da. Bei Marcel sieht er das auch schon. Und Marcel sollte jetzt warten. Soll ich nicht drehen oder was? Na, erstmal nicht. Mhm. Erstmal kannst du gucken. Weil das ist wichtig, wenn du dein Bild gehst, ja? So mit mhm. Händen kannst du das ein bisschen helfen. Mhm. In die Ecken gehen, ja? Und du siehst, wie die Farben sich öffnen. Ja, und da kann ich dann so sagen, da will ich, dass das noch mehr runtergießt. Und wir sehen, ich habe Lila genommen und jetzt fängt sie an, sich zu entfalten. Ja, am Anfang haben wir kein Lila gesehen. Mhm. Und jetzt seht ihr, da kommt von unten so ein bisschen Lila. So die Zellen. Ja? Ich helfe so ein bisschen mit Finger. Und so fließt meine Zeichnung, sozusagen mein Bild, nach links, nach rechts und von einer Ecke zu den anderen. Ja, dann sage ich so, diese Ecke ist noch offen, Dann kann ich das hier drehen langsam und diese Ecke gießen. Mhm. Ja? Und wenn ich merke, die Farbe wollte nicht so schön fließen, dann kann ich auch ein bisschen Farbe nehmen. Und hier, in die Mitte nie, bitte nie in die Mitte Farbe dazu geben, aber am Rand, das können wir, ja? Mhm. Weil das war einfach hier zu wenig Farbe und so kann ich mir dann sozusagen ein bisschen Farbe nehmen und dieses Prozess so ein bisschen, kann man sagen, beschleunigen, jetzt siehst du, dann sammelt sich die Farbe mhm. und jetzt kann ich dann so hier ein bisschen mehr kippen, zum Beispiel, damit die Farbe komplett... Ja, hier kann ich schon ein bisschen kippen, ja? so, jetzt ist das da zum Rennen gekommen und dann kann ich jetzt gucken, was will ich noch in mein Bild erreichen, ja, wenn ich dann ein bisschen tiefer, dann öffnen sich der Gold noch ein bisschen mehr mhm. und dann öffnen sich auch diese lilanen Zellen ja, und das Bild lebt noch. Ja? Ich kann sagen, ich wollte das zum Beispiel noch mehr öffnen. Dann kann ich dann so kippen und dann wird diese Schleife sich öffnen. Wir sind heute gefragt. So, meine Lieben. Mein Bild ist jetzt fertig würde da wirklich nicht, obwohl ich ziehe das noch ein bisschen da. Und Marcel, bei dir öffnen sich schon fantastisch die Poren und du kannst jetzt die Becher rausdrehen. Und es ist auch wichtig, dass wir so alle Ränder so ein bisschen. Äh, Marcel, hast du gesehen? Ich halte immer unten. Ja, dazwischen kann man die Hände abtrocknen. Ja, unten hm. halten. Jetzt fließt das bei dir sehr stark. Hm. Dann würde ich das erwarten. Wir haben hier ein kleines <lacht> Problemchen. Da müssen wir führen schnell. Okay. Äh, und dann gibst du das bitte da erstmal. Mhm. Aber die Ihr seht, hier haben sich die Zellen schon super geöffnet. Und dann gehen wir leicht, schaut ihr mal, auf der dunkleren sieht man, dass es wirklich so die Universum. Dann haben sich die Zellen richtig gut geöffnet. Jetzt solltest du richtig leicht so von einer Ecke zur anderen ohne ganz, dann würdest du vielleicht erstmal da die Ecke füllen. Guck mal, dass die Farbe da fließt. Helfe ich noch ein bisschen, genau. So. genau und dann gibst du das halt schaut einmal, was für tolles Universum haben wir da mit blau und schwarz, viel mehr Kontrasten, dann sieht er auf schwarz entstehen viel mehr Kontrasten, nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Wichtig, dass wir das langsam sonst, was passiert, wenn wir zu schnell machen? Dann verschwinden alle unsere Zellen, die sind einfach die sind einfach weg. Mhm. Deswegen langsam mit Gefühl, sonst war unsere ganze Mischerei, wenn man ein bisschen schneller kippt, dann ist das alles weg. Ist leider so. <lacht> Deswegen langsam und schön. Ich mache mein Bild ein bisschen zur Seite, damit Marcel ein bisschen mehr Platz hat und keine Angst hat, dass er das hier so etwas <lacht> fair. Schmier, genau da unten, genau, hier besser, ja, genau, und guck mal da, wenn du die Seite guckst, da kannst du das mit Fingern so machen und hier ein bisschen helfen, dann fließt das auch da, mhm. ja, und das ist jetzt perfekte Seite, jetzt geh mal auf andere Seite, jetzt fließt das da sozusagen, ja, und schaut dir mal, was für tolles Zählenbild hat jetzt Marcel hinkriegt, das ist so. Kann man sagen, bei dem Schwarz entstehen noch mehr Kontrasten. Genau, langsam ziehen und dann mit dem langsam ziehen öffnen sich die Zählen. Hier haben wir große Zählen, kleine Zählen und das ist wirklich ein schönes Bild. Und Marcel, erzähl du was. Ich mache meine Ecken hier. Ja, spannend. Hat aber es gelöst, die Farbe zu mischen? Voll konzentriert. Ja. <lacht> das, ist, das ist schon erlebenswert, oder? Ja, aber kann man denn äh, voraussagen, kann man das Ganze nicht, ne? Nee. Das ist jedes Mal, wenn wir dir mit dem noch ein Leinwand nehmen und der Rest der Farben gießen, dann hast du wieder ein. Äh, obwohl du gleichen Farben nimmst, die gleiche Zahl, die gleichen Leinwand, hast du immer ein.. Bild, der ein Unikat ist. Okay. Zwei gleiche Bilder, wir können... Also wer es kaufen möchte, ist ein Unikat, ne? Ja, ähm. das ist auf jeden Fall ein Unikat. Also unter 100.000 geht hier gar nichts. Nö. Ne. <lacht> also ihr könnt ja mal bieten in den Kommentaren. Genau. Und eure Erlebnisse äh, sozusagen mit uns teilen. Was habt euch am besten gefallen? Was habt ihr für Fragen? Was wollt ihr noch über Puring-Technik wissen? Und ähm, ja, was haben wir zu viel erklärt? Was haben wir vielleicht zu wenig erklärt? Ich zeige kurz noch mein Bild, weil ich ziehe das auch noch weiter und sie arbeitet noch, weil ich wollte, dass bei mir ein bisschen mehr Lila rauskommt. Und da muss man einfach mit Geduld ein bisschen weitermachen. Bei Marcel finde ich, das ist super schön dass das so alles äh, sich jetzt öffnet und alle Seiten halt mit der Farbe bedeckt sind, ja auch wichtig. Und ihr halt unten hält und das ganze arbeitet Zicker Ihr habt circa 15 bis 20 Minuten Zeit nach dem Gießen und dann sage ich immer wieder meinen Schülern, liebe Leute, es ist wichtig rechtzeitig aufhören. Weil irgendwann, wenn wir zu viel machen, verschwinden die schönen Momente, wie wir schön als schön gefunden haben. Und dann ist das halt schade. <lacht> ja, deswegen sage ich, lieber Marcel, ich würde an deiner Stelle schon fast aufhören, fast aufhören weil du hast in die Mitte. Coole Effekte. Und wird das dann irgendwie nochmal überlackiert, oder? Genau, genau, genau. Wenn das, es ist so Trockenzeit, ist das ca. 24 Stunden, je nach Schichtdicke, und unten gehen wir so mit Finger, einfach, mit Finger einfach runtergehen, genau, die Farbe so sammeln, das lassen wir das so auf der Folie, und dann können wir diese Farbe, was als Restfarbe hier geflossen ist, dann nächstes mal für nächstes Bild als ähm, sozusagen Grundierton nehmen. Wir haben heute weiß und schwarz genommen und sonst können wir das... und was ihr auch noch machen könnt, das ist auch Geschmackssache, weil ich sehe, mein Bild öffnet sich noch ein bisschen, dann entstehen hier noch kleinere Elemente und dann könnte man wieder Heißluftpistole nehmen. Es lohnt sich nicht immer, das ist wie gesagt, das ist auch, mal hat man schöne Effekte, man kommen noch viele kleine Zellen, mal kommt gar nichts, wir gucken jetzt, wie gesagt, heute ist ein Experimenttag und hier, siehst du Marcel, da sind kleine Zellen entstanden, die mhm. am Anfang gar nicht zu sehen waren, jetzt gehe ich damit für und seht ihr, da kommt auch noch ein paar interessanten Stellen, die dann so weiter sich noch ein bisschen öffnen. Ja? Es ist wie gesagt, man kann machen, muss man nicht machen. Soll ich das bei dir auch ja. drüber. <lacht> ja, es kann man, Siehst du, bei dunkleren ist das auch noch interessanter. Da könnte man auch so gucken, vielleicht öffnet sich da. Und guck mal, oh, bei dir hat es richtig gelohnt. Dann Silikonöl arbeitet noch weiter und durch die Erwärmung schiebt er praktisch so die Farbe von unten nach oben. Und also es war glaube ich recht so mit dem Rühren, was ich gelernt habe. Also ich habe meine ganze Energie, glaube ich, da reingerührt, oder? <lacht> die Zellen sind gewachsen. Ja, die sind dann gewachsen. Wie, wie die ja. Produkte auf dem Feld. Genau, genau. So ist das halt unser Experiment Puring mit Einfängern. Und ich kann euch sagen, ehrlich, ich mag das Bild von Marcel viel mehr als meins. Er hat viel mehr Kontraste. Wie gesagt, ich habe in Weiß gegossen, dass es so ein bisschen weniger Kontraste entstanden. Lidene Farbe hat sich geöffnet, aber bei Marcel finde ich, das haben wir wirklich ein cooles Werk geschaffen, wo Ganz wir schön. richtig geile Zellen haben und wie gesagt, mhm. das Bild öffnet sich noch weiter. Und was haben wir heute gelernt? Viel! <lacht> <lacht> ja, also immer was kannst du den Leuten sozusagen sagen, was für Fehler kann man machen, wenn man am Anfang ist? Was muss man so aufpassen? Also Geduld ist, glaube ich, hier das Zauberwort. Viel rühren. Es muss von der, von der Flüssigkeit her sehr gut sein. Von, von der Fließeigenschaft. Und dann beim Kippen, genau. Die Geduld ist da dann auch wieder gefragt. Und das habe ich gelernt. Ja, sehr schön. Das ist, wie gesagt, eine faszinierende Technik. Und wichtig ist, damit diese Effekte nicht verschwinden. Richtig, richtig langsam die Farben links nach rechts schieben und dann ihr kreiert eure Muster und wie gesagt, bei den Farben könnt ihr beliebig experimentieren hier ist der Unterschied nur anstatt ähm, blau haben wir lila genommen und anstatt in schwarz zu gießen in weiß und weiß hat so diese, wenn man so sieht ein bisschen milchige Struktur oben drauf da mhm. und hier haben wir einfach mehr Kontraste insoweit, wenn es euch Unsere Video gefallen hat, dann freuen wir euch, also uns. Immer einen Daumen nach oben. <lacht> Immer Daumen nach oben. Abonnieren, Glocke <lacht> drücken. <lacht> <lacht> ja, das ist der Experte, ja? Alles, was man machen sollte. Genau. Und einfach schreiben, was würdet ihr gerne mit uns puren, was für Fragen habt ihr. Und äh, ja. Genau. Und wenn ihr Freunde habt, die das auch lernen wollen, einfach das Video teilen. Und äh, genau. Mit den Fragen ab in die Kommentare und dann würde ich sagen von meiner Seite aus Tschüss, bis zum nächsten Mal und Albina hat das letzte Wort. Genau und liebe Grüße, genießen Sie den Tag und feiern Sie ein Jahr Corona. Ohne Corona wäre das in meinem Leben nicht möglich. Insoweit bleiben Sie gesund und glücklich, eure Dara und Marcel. Heute. Jo, ciao